Gut, äh, ich würde sagen, wir bauen, bauen Lives Huts und Hemd Plantations. Halt die Fresse. God holds his hand äh, ähm, ich würde sagen, wir bauen Hanf an <lacht> und machen dann daraus solche Hemden, diesen Linen diese Leinen-Garments, diese Leinen-Hemden. Mhm. Äh, denn die bringen sehr viel, wenn man es verkauft, wirklich. Die okay. bringen mega viel. Ich machen mal kurz das Stone Mason's Hut. Eine Steinmetzhütte. Die wichtigsten Marktstraßen müssen wir natürlich auch selbstverständlich mit Stein bauen. Na ja, klar, sonst ist es ja irgendwie lahm. Wie funktioniert denn das? Ach, und du bist gerade wieder weg auf Handelstour? Nee. Weil das Schiff. Ach, ach, falsch. Na doch, das ist der da Hafen. Wo bist dann, du, mit dem Schiff? Das Schiff ist nicht da, du Opfer. Ja, das Schiff, ja, das Schiff ist, ist am Hafen. Ja wir haben schon wir haben schon ewig citizens leute wir sind viel besser als ihr so ich baue jetzt mal ein paar Hanfplantagen das klingt so falsch ich weiß auch nicht Äh, das bauen wir darüber jetzt einfach mal. Da brauche ich mal kurz ein market building I'd be happy to help you I'd be happy to help you I'd be happy if you shut the Okay, gut. Dann bauen wir hier unsere Hanf Plantations. Nachdem wir hier noch ein paar Market Buildings gebildet haben. Scheiße, wir haben keinen. <lacht> nee, nicht schon wieder. Ich brauche mal kurz Tools. Hast du das Schiff gerade? Äh, das fährt gerade wieder an, in, in den Hafen. Umkehren bitte. Und Tools kaufen. Tools. Okay. Wir brauchen Tools. Was mir auffällt, ist, wir haben ja die beste Handelsposition. euch das mal an. Da hm. ist unser Hafen und dann ist hier unten der Hafen von Lord Richard Northborough. Ah ja, und wir haben hier gerade auch wieder tatsächlich Tools gekauft, aber wir brauchen mega viel Tools, also das von daher. Gut. Dann, I'd have no dann war hier nochmal Small deal. Market Building, schmal Market Building. So 10 Tools gekauft. Halleluja! What the fuck? Ja, me the too. Du hast die Saurice, was sie doch her, oder? I feel like singing! <lacht> <lacht> <lacht> <or something. lacht> Wir haben null Stein. Der Leaf singt schon wieder. Aber schön für den Leaf. So, jetzt ich baue mal ein paar Hanfplantagen hier. <lacht> schon fast wie ein <lacht> hier. <lacht> Nur die Wahrheit. Wir, wir bauen oh, Nutzhanf ja. an. <lacht> Nutzhanf. Das Ausrede. So elf tun. Nutzhanf. <lacht> Mami, das ist Nutzhanf. Mutter, Ich sparen Nutzhanf ein. Was ist kein? Äh, jetzt warte mal, wie viel kostet das? 200? Uah. Gut, hier einmal Hanfplantage. Dann bauen wir daneben oder so gleich mal die ganzen Hanfweber-Dinge. Brauchen wir, brauchen wir aber noch ein paar Hanfplantagen, ne? Hanfplantagen sind wichtig für die Gesundheit. Genau. gesundheit hanf marihuana ne? <lacht> gesundheit Sanf marihuana Okay, dann bauen wir hier die Weavers-Hut. Einmal kurz hier die Weavers-Hut. Oh, die Weavers-Hut wieder. Insufficient Building Material. Wir haben wieder kein. Tools. Tools. Tools. Was? Leider haben wir den Toolmakers Workshop noch nicht freigeschaltet. Wir haben aber glaube ich auch hier keine. Wir haben keine Eisenvorkommen. Nein! Wir brauchen auch eine zweite Insel, wir haben keine Eisenvorkommen. Das ist schlecht. Cheesy. Überhaupt keine Eisen. Ja, ja, und natürlich brauchen wir auch mal. Wir brauchen unbedingt eine orientinsel insel Ja, damit Die wir. Äh. Uh, ist da eine? Wir sind der Orientinsel. Right, Opfer. Ah, da, da unten. I, I, I don't know. I. Aber da rechts neben uns wäre auch eine. Ja, da rechts unten, oder? Ja, ja genau, genau. Da, da. ist eine Assassinenburg sogar. Ja. Eine Assassinenfestung, ja. Äh, nimm Tools mit mit dem Schiff und äh, Nahrung und Holz. Okay. Das brauchst du nämlich damit, dass die. Äh, das brauchst du dafür, dass die Siedlung funktioniert. Huch, falsch. So. Alright, alright, alright. Dann haben wir schon mal die Insel. Hat die eigentlich Eisen vorkommen? Naja, aber wir haben. Aha, Datteln haben wir hier. Wir haben Gewürze. Wir haben äh, Ton. Wir haben. Ein Kohle-Ding, äh, Kupfer, else, ein Riff, Quarz ist auch wichtig für Glas später. Aber wir brauchen Is trotzdem noch eine Insel mit, dem, mit einem Eisenverkommen. Okay? Da haben wir eins. Ich okay. habe eins, zwei sogar, zwei Eisenverkommen auf einer Insel. Okay, das brauchen wir auch, ein Oriental Settlement brauchen voll das Oriental Settlement. Hä? Ah, da steht jetzt, es, es gibt irgendwo ein Iron Deposit. Ah, tatsächlich, da gibt's es eins. Naja, aber egal, wir machen jetzt trotzdem mal mm -hmm. ein paar mehr Inseln, weil das ist sowieso... It doesn't, it. It doesn't shade. <lacht> it doesn't shade. It doesn't My shade. doesn't shade at all, Leute. So. Dann mache ich hier rüber mal kurz eine straze, Eine Barbara Strazerland. Okay. One of the other players has reached a higher civilization level. Okay. Citizen toll, das haben wir schon lang. War jetzt der Leif. Leif ist wieder mal ganz hinten dran. Leif, du kannst nicht. How can the people cultivate the land if they have no fields? that one of your plants has no fields oh. ach scheiße ich bin blöd gut Splendid. at last Blended. at last you're not so stupid okay <laughs> passt sehr nice. da mal ein paar handelsstresen. weil wir haben so viel uh, wood wir haben so viel wood so viel. Dann bauen wir einfach hier mal aus hier. Wie viel haben wir denn? Neun. Ja gut, dann habe ich bis hier jetzt gebaut. Dann baue ich einfach bis hier hinten, bis ganz hinten, baue ich einmal eine riesige Steinstraße. Was <lacht> ist das hier? Ein Ile Deposit. Das wollte ich ja plündern, stimmt, ich Idiot. Wenn ich jetzt noch Tools hätte, ein paar Werkzeuge, in kleinen Lollingen... Dann könnte ich auch was bauen, aber nein, natürlich nicht. Okay, die ganze Holzindustrie ist am Arsch, weil wir so viel Holz haben. Nice. Da baue ich ein paar Häuser einfach mit dem ganzen Holz hier. Bitte, herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, haben wir schon seit 1000 Jahren. In unserem tausendjährigen Reich, egal. So. Ah, good. Our Emperor wishes you. Yes. Very good, very good. Yay, du hast eine, äh, du hast jetzt, ah, das ist toll. Sultan, also das ist doch da, der. Ist, das ist Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, Windorba. Ich hoffe, das Versorgungsschiff kommt irgendwann mal und bringt mir ein bisschen ein. Kleines schön Dings Dings no resources are available on this island. Nee. Aber Kingsport okay, ist auch so ein kleines. Lafayette und Saint Marie d'Artois are signing a trade treaty. Das versuche ich jetzt auch mal kurz mit der Marie d'Artois. Okay, was müssen wir machen? machen? Offer trade treaty. Nee, wir haben ja jetzt nur hier dieses neutral. Machen wir mal. Your people are longing for company. Your Population. Wir brauchen einen Marketplace. Irgendwo. Ja, die Baronessa hat sich gerade wieder ausgesprochen. Was soll ich mit der Baronessa? Die ist eigentlich ziemlich stark. Die machen wir jetzt einfach mal. Jetzt warte mal. Oh, das geht nicht. Okay. Machen wir mit der Marie Dachtor. A pilgrimage to the Holy Land. Yes. That is indeed most commendable. So, pay tribute. es funktioniert 100% nicht. Gut, dann müssen wir warten. Der wie geht's denn dem lave, you have no Lave. Ihr kennt alle, was mich so rauf, Joram, Willkommen, man. So, Probability of Success 65%. Das versuche ich jetzt Come einfach mal. You call me an ja. Young thing. Ja, du bist voll das adorable young thing. Du bist voll Fast, ja. überhaupt nicht adorable. Will you trade with me? Ja, Lave, natürlich. I've a ja, of in meinem auch. Oh. So. Oh, happy day. The sun is A rebellion has broken out. Wieso denn das? Oh, no. Wieso? Weil die Hanfplantagen äh, äh, Wir haben kein Hanf mehr! Das seht doch nicht! Schreit doch nicht vor Eure Hühnern äh, Wieso denn? Wo Ach, denn die, die haben kein, die haben kein, die haben kein Essen mehr. Wir verkaufen ja unser ganzes Essen, habe ich gehört. Ne, das kann nicht sein, hä? Hä, wir haben noch 23. Ja, ich denk's mir grad. Need uh, for Company. Was ja, ich muss eine Straße bauen. Straße. Ah. Oh no, you should immediately find out what prompted this move. I find, I, I found out, Oida. I found out. Don't shit into your pants. <lacht> Don't shit into Training your pants. Ah! Wenn wir jetzt 1324, 1324 Goldcoins zahlen, wird die Marie mit uns handeln. Sollen wir das machen? Oh, ja. Ja, das machen wir, oder? ja. Marie wir, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Gut, dann bauen wir hier nochmal ein paar bisschen Häuser, Bisschen Houses. Ja, der Leif, der kriegt schon wieder die Krise, vielleicht sollten wir mal ein bisschen Hanf verkaufen, dann wird er gleich wieder entspannter. <lacht> genau.